Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ja, beim letzten Mal haben wir Bowser den Arsch gedreht in seiner dunklen Materiefabrik. Und ja, heute haben wir dann die Möglichkeit, endlich in den Maschinenraum zu gehen und dort weiter Sterne zu sammeln. Und da kommen wir eigentlich ganz leicht hin. Wir müssen einfach nur hier in diesen Lichtstrahl gehen. Und dann passt das. Ganz, ganz einfach. Ähm, aber wir werden noch eine ganz kurze Abkürzung nach hier oben schaffen, einfach damit wir schneller hier und mal hinkommen. Ist ein bisschen angenehmer. Und zwar müssen ein wir einfach hier hin. So. So einfach geht das. Und dann landen wir hier unten. Eine schöne, schöne Abkürzung. Aber gehen wir erstmal wieder nach oben. Wir wollen natürlich weiter Stehen holen willst. Wenn du nach unten willst, kannst du auch hier lang. Mhm. Kann ich auch mit euch reden? Nee. Die reden nicht mit mir. Okay. Dann, dann gehe ich eben, wenn ihr so gemeint seid und nicht mit mir reden wollt. <lacht> okay, schauen wir mal, was uns erwarten wird. Ab hier werden die Level tatsächlich schon sehr anspruchsvoll, muss man sagen. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt zu so hoffen, dass sie die Kraft des Sternes nicht missbrauchen. Oh ja, das hoffen wir auch. Oh, das erste Mal haben wir auch einen Besucher hier. Ah, guten Tag. Ab hier wird es richtig schwer. Viel Glück. Ja, da hast du auch recht, mein Kumpel. Mein Roboterkumpel. Und ja, hier sehen wir die ganzen äh, Missionen hier. Auch hier haben wir noch die äh, challenge mission Ja, und hier das, das Finale. Und hier können wir jetzt noch weitere Sterne sammeln. Schauen wir uns jetzt mal um. Äh, womit fangen wir an? Fangen wir einfach mal mit der Galaxie an. Und zwar der Herbstwald-Galaxie. Und die erinnert euch vielleicht jetzt schon an eine Galaxie, die wir kennen. Und spätestens, wenn wir in der Galaxie sind, werdet ihr sie erkennen herbstwaldgalaxie was die Mondhasen suchen Lass euch mal überlegen kurz was das für eine Galaxie ist Und ich glaube man sieht es Es ist mehr oder weniger einfach nur äh, die Honigbienen Honigbienen -äh Das Honigbienen Hier ist nur honigbienen ich glaube das ist die Honigbienen-Königreich-Galaxie. Ähm, ja. Nur in einem in Herbst-Setting, was ich ehrlich gesagt ein bisschen kacke finde. Weil, naja, so wirklich aufwendig war, dass es... Also es wirkt ein bisschen, ein bisschen blöd einfach. Ein bisschen wie Recycling. Wir Hasen suchen nach blauen äh, Sternchips, aber ah, wir finden keine. Wir suchen nach blauen Sternschips, okay. Da ist noch ein Hase kommt heraus Sternships, okay. Ja, wir müssen die wohl suchen. Die werden hier irgendwo schon versteckt sein. Oh, und eins haben wir schon gefunden. Ich weiß nicht mehr genau, wo die sind, aber ähm, ich glaube hinter irgendeinem Baum war was versteckt. Nee. Okay, hier oben. Da muss man noch nicht mal muss noch nicht mal die Baumstämme zerstören, wie es eigentlich gedacht ist. Ich glaube, hier kann man noch runtergehen. Und hier sind auch noch Honigbienen. Also, ja, keine Sorge. Auch die Honigbienen ha haben ein Comeback. Mehr oder weniger. Ich kann den äh, Stern okay. Ja, in einer... Oh, nicht runterfallen. In einer Kiste. Ich dachte eigentlich, da käme jetzt eine Ranke raus. Aber, okay, dann eben nicht. Dann war das wohl nur in. Ähm Wo haut mich das hin? Dann war das wohl nur im Honigbienenkönigreich so. Wo sind die ja Du bist direkt bei einem Sternschiff und siehst sie nicht. Du bist echt blind. Naja. So, ein einziger Sternschiff fehlt uns noch und er kann eigentlich nur an einer Stelle sein. Mal gucken, was es hier gibt. Also, ich denke, hier wird man einfach hochgeschossen durch einen Sternenring. Um an den Sternstück zu kommen, den wir schon längst haben. Weil wir krass sind. Ja. Wow. Sowohl den äh, Steinring als auch ähm, die Kugel zerstört. Eine Felstaschel. Oh, ein L. Uh, da war wohl ein Luigi-Fan gerade in der Entwicklung dran zu der Zeit. Ich meine, der krasse Luigi. Aber nein, wir sind eben der Mario nur. Ist natürlich sehr ärgerlich. So. Und wir kriegen wieder unsere schönen Bienen, Mario. Und jetzt haben wir auch diese Oktroch-Gegner hier. So, aber ich würde sagen, die ganzen Sternteile, die, die müssen wir schon so ein bisschen mitnehmen. Ich meine, die, die brauchen wir sowieso. Nehmen wir gerne mit. So, wie wir fliegen können, das wissen wir noch. Das müssen wir nicht von der Honigbiene erfahren. Keine Sorge. Sind hier drüben welche? Wer weiß. Uh, Hier können wir wieder den Wiggler killen. Und bam. Aber es bringt nichts. Es bringt nur Sternteile. Okay. Äh. Oh. Ja, hier ist ich einer. Und her damit. Und wir werden wohl auf einen anderen Planeten gehauen. Ja, ähm. Danke, war sehr, sehr nett mit euch. Aber jetzt würde ich sagen, goodbye. Mal wieder. So, Komm. Als so, ob das nicht reicht. Komm schon. Und oh, bam. Und wir kommen direkt zum Planeten, wo der Stern ist. Ich glaube, hier kriege ich einen Stern. Glaubst du, du kannst mich fangen? Natürlich. Jetzt ja, ist ja ein überraschend kurzer Stern eigentlich sogar. Oh ja, hier müssen wir aufpassen. Das ist nämlich Wasser. Ähm. Ich glaube, man konnte. Ich glaube, man konnte das nicht mal holen. Nee. warte mal. Ähm glaube ich irgendwie was hier mit anfangen. Ah ne, hier. Ich wusste irgendwie, es gab noch was mit Eis hier. Ah ne. Die werden hier eingesperrt ein bisschen. Mhm. Und jetzt ist er, glaube ich, irgendwie ein bisschen langsamer und macht Fehler oder so. Na komm. Das kriege ich schon noch. So einfach. Ja, muss halt nicht äh, gegen die Wand verlaufen Und her mit unserem wunderschönen Stern. Beim nächsten Mal wird es aber enger. Ja, ja, klar. Träumen schon weiter. Wo ist denn der Stern? Wo ist der Stern denn? <lacht> ah da. Bam. Schön. Aber ein bisschen blöd, dass es halt so eine Art recycelte Galaxie ist. Sehr offensichtlicherweise. Das, das finde ich, als, ich mag die Galaxie an sich auch nicht so sehr. Weil ich finde es ein bisschen einfach ist los. So, 64 Sterne haben wir. Und einige, einige Sternteile. So, ähm, ich würde sagen, eine, eine Stern machen wir hier noch. Und dann gehen wir vielleicht mal in die nächste Galaxie. Vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung schaffen in den Parts. Das glaube ich auch ganz gut. Geworfen werden. Okay. Was, was soll das heißen? Da komme ich jetzt im ersten Moment auf kataquax Ich sehe sogar schon kataquax und... Ich liege auch richtig. Das letzte Mal, als wir die gebraucht haben, war ja... In der Eiswelt, glaube ich. Oder, ähm... Wir fällt noch eine Galaxie ein und eine Welt, wo wir diese, äh, mit der Eisblume äh, zwei Wasserfälle hochlaufen mussten. Daran erinnere ich mich noch tatsächlich. Nein! Oh, das war so dumm. Das war wirklich selten dämlich. Oh Mann. Ja, Marc, so wird das nichts mit dem Retten der Prinzessin. So wird das nichts. Das kann ich dir versprechen. -dum -dum -dum. So. Kadakwax, komm mal her. Ja. Und schieß mich mal weiter. So, und wir haben sogar schon äh, Sternring gesehen. Und ich glaube, ist es ist dann noch klar, wo wir hin müssen. Also ich habe zumindest gerade einen gesehen, weil der ganz leicht noch in, im Sichtfeld war. Weiß gar nicht. Ich glaube, ich muss sogar den hier nehmen. Dann kann ich nämlich hier hoch. Und hier ist ein Schalter, der ein paar Sternteile erscheinen lässt. Ja, zu dem Sternring müssen wir, den habe ich gemeint, den habe ich gerade noch gesehen. Den nehmen wir auch gerne mit. Und, war die Mission echt so kurz? Also, so lange scheinen sie nicht zu sein. Äh, Gab es hier einen Schalter, oder musste man sich einfach nur auf den anderen Planeten hauen lassen? Nee, nur rüberhauen lassen. So, was musste man hier machen? Ich glaube, man musste hier irgendwas suchen. Das ist eine kleine äh, Variante von diesem ähm, von diesem Labyrinth, was es, glaube ich, in der... Irgendwas mit äh, Luft hieß, die Galaxie. Ähm, das ist eine kleine Version dieses Labyrinths. Ah, nee, ich weiß. Ähm, man musste ein Katakwax hier an eine Stelle bringen, wo man ganz eindeutig sieht, dass man ihn hinbringen muss. Weil es ganz eindeutig eingezeichnet ist. Das sieht man dann auch ganz gut. So, komm her. Nein, lass das. Komm her. Hey. Ähm, mein... So, äh, mein... Nunchuck hat gerade ein bisschen rumgesponnen. So. Ja, wir müssen uns hier hinstellen. Oh, es hat sogar schon gereicht. Na gut. Ja, Und hier sollte man aufpassen, weil hier äh, ich glaube, hier sind die Cutterquaxe gefährlich oder man kann sogar ein bisschen schneller damit ans Ziel kommen. Auf jeden Fall brauchen wir den Katakwax hier am Ende. Wow. Das geht ja richtig ab. Oh, er hat mich getroffen, aber auch irgendwie nicht. So. Und jetzt, da sehen wir schon den Stern hier ganz oben. Und wir landen unter ihm direkt. Oh. Ah, ich erinnere mich an den Planeten. Der ist ganz cool eigentlich. Der ist verdammt cool, dieser Stern. So, ähm... Musste man den raushauen? Nee. Ah, nee, man konnte einfach rübergehen. Ähm... Ja, man musste, glaube ich, einfach nur... Nee, das klappt nicht. Man musste halt einfach nur irgendwie das Wasser erhöhen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Man, man muss ja irgendeinen Schalter auf jeden Fall betätigen, aber wo halt? Hm, hm, hm, hm, hm. Ah, ich glaube, ich weiß es. Hey, Cutter quacks Unser guter Kumpel. Der ist mir doch bestimmt auch mal hier hoch. Na, okay, den brauche ich vielleicht später, um da hochzukommen mit der Biene. Ah, ne, warte. Der kann doch bestimmt auch hier hin. Und mich dann hier zu der Biene hochhauen. Danke. So. Dann komm mal her. Und hau mich hier hoch. Und, oh ja, jetzt greifen mich natürlich auch die ganzen Käfer hier an. Weil ich äh, eine Biene bin. So, aber jetzt können wir hier schön hochfliegen. Ich dachte, man musste hier den Planeten äh, irgendwie, das, dass das Wasser hier aufsteigt. Oder gab es das schon mal genauso in der Form, nur ist es jetzt halt nicht nötig? Ich erinnere mich halt daran. Aber ich erinnere mich auch an diese Mission. Vielleicht gab es das echt zweimal. Ich weiß es gerade nicht. Egal, Herr mit dem Stern. Und obwohl die Missionen nicht so lang wirken weil sie wenige Planeten sind und wenige Aufgaben, gehen sie tatsächlich, äh, brauchen sie tatsächlich doch recht lange. wo oh, das geht. Das geht eigentlich. So, gehen wir in die nächste Galaxie mal. Wie gesagt, ein bisschen mehr Abwechslung in den äh, Planeten möchte ich schaffen. Kommen wir mal rein. Die Reifen-Ozean-Galaxie, oh da dauern die missionen lange und zwar habe ich da eine spezielle mission im kopf die wir aber erst später im spiel machen können jagd den Meereskanoven. also wir sind zwar schon über die hälfte des spiels weil wir schon über die hälfte der sterne haben aber die galaxie hat eine sehr lange mission am ende des games noch aber erstmal den Meereskanoven natürlich in seine schranken weisen Na, was hast du sagen? Das hier ist der Reifenozean, aber momentan treibt hier der Meeresgenove sein Unwesen. Können wir wegen des uns nichts unternehmen? Der Genove ist ein schneller Schwimmer. Ah, wir sind auf der Suche nach dem Powerstern, aber im Moment haben wir ein anderes Problem. Nein, nein, Toad, ich möchte nicht mit dir reden. Ich weiß, du bist nett. Probier mal mit deinem Panzer zu schwimmen. Mhm. Tauchen mit Z, vergiss das nicht, ja. Captain Toad, was machst du denn hier? Ah, das heißt, der Meeresknobe, den werde ich, werd ich mal verpassen. Oh, pass auf, Toad, nicht, dass du irgendwie Probleme bekommst. Ich meine, schau ihn dir an, wie er, wie er da lacht in dem Tor und kein Verweil ist, vermutlich. Ey! <lacht> Wer bist du denn, ein Freund der Pinguine? Wenn du dieses Meer zurückhaben willst, musst du durch die acht Ringe schwimmen. Ja, und wir müssen schneller sein als er, glaube ich, sogar oder ich glaube man muss einfach nur äh, wirklich folgen, den Ringen folgen so wir nehmen jetzt hier mal schön unsere Wirbelattacke und jetzt haben wir diesen wunderbaren Panzer der uns wirklich sehr sehr stark hilft ich glaube ohne ist es unmöglich diese Mission zu schaffen weil die äh, Ringe verschwinden tatsächlich nach einer Zeit und das ähm, so schnell dass man es mit normalen Schwimmen nicht schaffen würde Aber einfach nur folgen jetzt erstmal. So, wo geht er jetzt lang? Jetzt hat er mehrere Wege. Na, ja, folgen wir ihm mal hier lang. Oh mein Gott, Hilfe. Ich halte mal an. Aber ich mein, glaube, ich glaube, ja, man konnte auch einen anderen Weg entlang schwimmen. Aber egal, haben wir den genommen. Und es sind überall wieder rote Panzer, also keine Sorge, Leute. Oh mein Gott, ich dachte gerade, wir werden zerquetscht. <lacht> ich hatte echt Angst gerade. Hm, hm, hm. So, und noch... Ah ne, das war schon der letzte. Und der erste und gibt uns einen Stern. Und wir sind sozusagen jetzt einmal über die gesamte Galaxie, über den gesamten Meeresring geflogen, geschwommen. Und die Mission ging tatsächlich extrem schnell von der Hand. <lacht> das waren zwei Minuten oder so. ich würde sagen, die nächste Mission machen wir auch noch, weil ich weiß, dass die nächste Mission, wenn ich richtig im Kopf habe, sehr, sehr schnell geht. Also machen wir die auch noch. So, speichern wir noch schnell. Und dann geht es auch direkt zur nächsten Mission. Und, ach nee, da ist ein Komet. Okay. Dann machen wir eben den Kometen. Ich muss, ja, ich muss den Komet machen. Okay, ich habe ja gesagt, wir, wir bevorzugen Kometen an sich. Überhol den Schatten. Ja, äh. Da müssen wir zu einer Kiste laufen, das weiß ich noch. Ja, oder beziehungsweise da ist eigentlich eine Kiste, aber in der Mission ist da ein Stern. Und wir haben hier Schatten Mario. Und ich weiß nicht, ob ich die auch auf Anhieb schaffe, aber wenn ich die auf Anhieb schaffe, dann geht die auch schnell. Na Schatten Mario, Zeit für deine nächste Abreibung. So, das Wichtigste ist einfach nur, dass wir sehr sehr früh ein ähm, ein Panzer uns holen. Oh nö, ich habe einen Panzer verloren. Hm. Okay, aber wir können immer noch äh, was machen. Vor allem kriegen wir durch ihn äh, einen, äh, nee, nicht durch ihn. Man kriegt äh, hier Ringe. Und der Schattenmari geht hier an Land, warum auch immer. Das ist eigentlich verdammt dumm, aber... Egal, nutzen wir es. So, und jetzt schnell... Oh, jetzt schnell springen, sonst kommt er noch vor uns an den Stern. Da ist er auch schon, aber... Er hat keine Chance. Ja, die Mission ist sogar noch kürzer gewesen als die Mission, die ich eigentlich machen wollte. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Abschluss für den Part auf jeden Fall. Ich meine, shot Mario nochmal schön in den Arsch getreten am Ende des Parts. Das ist doch auch wunderbar. So, speichern wir und ja, Leute, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich über einen Like freuen, wenn es euch gefallen hat und äh, auch über einen netten Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, natürlich auch ein Abo hinterlassen. Und ja, bis dann, schau, euer Rocky.